Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video und wir werden uns heute jetzt mal anschauen, wie du trotz der Corona-Quarantäne, sage ich mal, dein volles Potenzial entfalten kannst, die ganzen PS richtig auf die Straße, Straße bringen kannst, also deine Produktivität auch wirklich zu Hause ganz, ganz oben halten kannst. Und wenn du Bock drauf hast, würde ich sagen, sehen wir uns gleich nach dem Intro. So, lass uns mal wirklich die verschiedenen Punkte anschauen, die es überhaupt gibt, wenn wir von Produktivität sprechen. Denn es gibt letztendlich vor allem zwei maßgebliche Dinge, die wir im verhalten behalten müssen oder die wir optimieren können. Auf der einen Seite ist das wirklich das physische Umfeld, wo du dich gerade befindest und dein digitales Umfeld, das heißt das Gerät, mit dem du zusammenarbeitest, wenn du jetzt mal ein Online-Business hast oder irgendwas in der Richtung machst. Davon gehe ich jetzt mal stark aus, wenn du dieses Video hier gerade schaust. Das heißt, lass uns mal mit dem ganz simplen Punkt anfangen und zwar ist das letztendlich dein persönliches, physisches Umfeld. Das heißt, entweder, wenn du von zu Hause arbeitest, arbeitest du am Küchentisch, am äh, im, im Esszimmer, äh, vielleicht hast du ein Arbeitszimmer, vielleicht bist du aber auch in deinem Zimmer. Es ist vollkommen egal, wo du arbeitest. Wichtig ist nur, dass du dich auf jeden Fall oder dass du dir auf jeden Fall einen Ort mal aussuchen solltest, weil vielleicht gehst du einfach intuitiv an irgendeinen Ort, obwohl es nicht der perfekte Ort ist zum Arbeiten, einfach nur, weil du es immer gemacht hast. Und hier solltest du mal umschauen und einfach mal kurz in den Gedanken überlegen, okay, welche Orte in meiner Wohnung, meinem Haus, wo auch immer, gibt es denn gerade? an denen ich wirklich konstant arbeiten kann. Und davon suchst du dann den für dich besten, passenden passenden aus. Und dann solltest du ein paar Parameter da beachten. Auf der einen Seite, wie wohl fühle ich mich hier? Also wie viele Stunden am Tag möchte ich verbringen? Könnte ich auch acht, zehn oder zwölf Stunden hier verbringen? Oder wäre das einengen? Fühle ich mich unwohl? Ist hier zu wenig sonnenlicht? Das heißt, so ein paar äußere Faktoren solltest du da einfach mal beachten. Und wenn du dich dann sozusagen für einen Raum oder für ein, ein Zimmer, ein Ort, das kann ja auch in einem Zimmer Entweder vor dem Fenster sein oder vor dem Fenster oder vor dem Schrank oder wo auch immer, wenn du dich wirklich für einen Ort entschieden hast, das Ganze mal rauskristallisiert hast, dann geht es darum, wirklich diesen Arbeitsplatz noch auf der Mikroebene sozusagen perfekt einzurichten. Das heißt, erstmal haben wir auf der Makroebene geschaut, okay, wo überhaupt im, im, im Haus, in der Wohnung, im Zimmer sogar äh, platziere ich mich und dann diesen, äh, den, den, das, das Umfeld, in dem du dich wirklich jetzt befindest, dann auf Mikroebene auch optimieren. Und das Erste, was wir hier machen sollten, ist... Uns mal in dem Raum, in dem wir uns befinden, umzuschauen, um zu schauen, okay, welche Objekte sind hier in dem Raum, die mich einfach ablenken. Wenn du vielleicht in deinem Zimmer bist, wo vielleicht noch ein Fernseher drin steht, eine Playstation, eine Popcornmaschine, was weiß ich, dann solltest du dafür sorgen, dass du diese Sachen so schnell wie möglich eliminierst. Du kannst sie für die Zeit, am besten eigentlich auch für immer, irgendwo anders hinräumen, wo du sie nicht brauchst. Du kannst sie verkaufen, du kannst sie in den Keller stellen, du kannst sie in ein anderes Zimmer stellen, dass du einfach nicht dieser, dieser Verführung sozusagen nachkommst, jetzt mal. Eben eine Folge Netflix zu gucken, jetzt mal eben die Popcorn zu machen, jetzt mal eben, was auch immer du noch für ein Gerät hast in deinem Zimmer, was dich ablenkt, diese Sache halt letztendlich zu machen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du auch mal auf der einen Seite schaust, welche Objekte gibt es alle. Da kannst du auch mal, oder solltest du mal über jedes Objekt ein bisschen länger nachdenken. Nicht ganz so gut nur, ja, nee, ist gut, ist gut, ist gut oder nicht gut, sondern du kannst auch mal, oder solltest auch mal wirklich schauen, okay, dieses Objekt hier gerade, das... Also fördert das meine Produktivität oder nicht? Gucke ich da auch zu oft hin, bin ich da abgelenkt, glitzert das allein sowas, sage ich mal. Könnte ja schon dafür sorgen, dass du mal aus deinem Flow wirklich rauskommst. Den Fokus müssen wir uns letztendlich vorstellen wie so ein scheues Reh. Wenn wir das einmal aufgeschreckt haben oder wenn wir einmal sozusagen und äh, ein bisschen falsch verhalten, dann ist es ganz schnell weg und es dauert wieder ein bisschen, bis es wiederkommt. Das heißt, es gibt so eine Faustformel, man sagt ungefähr, um wirklich in so einen Deep State of Focus reinzukommen, dauert das um die 20 Minuten. Und auch wenn du nur einmal kurz eben ähm, dich umdrehst und ein bisschen Popcorn machst, was vielleicht zwei Minuten dauert, bist du trotzdem aus dem Fokus raus und du brauchst wieder 20 Minuten, um da reinzukommen. Das heißt, wenn du dich jede Stunde vielleicht zweimal ablenken lässt, hast du in dieser gesamten Stunde vielleicht einfach effektiv keine die Fokusphase gehabt, was natürlich äh, ja, letztendlich abhängig davon, was du machst, sehr, sehr fatal sein kann. Und deshalb wollen wir wirklich schauen, dass jedes Objekt wirklich ähm, auch nur so äh, oder, oder produktiv oder fördernd für uns ist. Und ich möchte jetzt nicht darauf eingehen, ob du eher der minimalistische Typ bist, der sagt, okay, ich brauche einfach nur ein Clean Desk-Prinzip, brauche gar nichts auf meinem Desk und nur mein Laptop, meine Maus, meine Tastatur und eine Tasse Kaffee oder was war's. Oder ob du sagst, okay, vielleicht mit einer, mit einer kleinen Pflanze fühlt man sich wohl, Der Menschen fühlen sich an sich auch wohl, wenn sie viel Sonnenlicht haben und irgendwelche oder irgendwie einen Bezug zu der Natur haben. Das heißt, an sich solltest du dich wahrscheinlich wohler fühlen, wenn du. Es kann auf deinem Schreibtisch eine kleine Pflanze sein, es kann in deinem Zimmer irgendeine Pflanze sein, irgendwelche Pflanzen einfach hast. Das sind einfach Dinge die ähm, sich ja natürlicher für uns anfühlen, wo wir auch ein bisschen Verbundenheit zu zeigen und deshalb können wir da natürlich uns auch einfach wohler fühlen und das ist wirklich der Punkt, auf den wir hinaus wollen hier. Dass man muss sich wirklich wohlfühlen, auf der einen Seite da zu arbeiten und trotzdem so wenig Ablenkungen wie möglich haben. Ja, und das kann, oder ich möchte jetzt gar nicht sagen, ob du jetzt komplett minimalistisch dein, dein Zimmer oder deinen Arbeitsbereich einrichten äh, musst oder nicht. Das kannst du so gestalten, wie du das magst. Und das ist sozusagen der das ist das physische Arbeitsumfeld, um das wir sprechen. Und das ist, muss erstmal gegeben sein, denn sonst bringt auch das beste aufgeräumte digitale Arbeitsumfeld rein gar nichts. Und jetzt schauen wir uns mal einen zweiten Punkt: dann mit dem Laptop-Computer oder was auch immer, mit was auch immer du arbeitest, an. Falls du mit einem iPad arbeiten solltest oder, oder sowas, hast du ein ganz anderes Problem, denn bitte arbeite mit einem Laptop. Am besten eigentlich, Laptop ist die allerbeste Alternative da. Ne? Versuch nicht mit dem iPad und einer eine Tastatur daran zu arbeiten. Ähm, müssen wir gar nicht übersprechen. Da kannst du auf jeden Fall kein erfolgreiches Business du kannst auf jeden Fall kein erfolgreiches Business vom iPad aus führen. Und wenn du jetzt deinen Laptop hast, auf der einen Seite solltest du dann dafür sorgen, dass du auch da nicht zu viel Verwirrung hast. Das heißt, du solltest da wirklich dafür sorgen, dass alles so minimalistisch wie möglich gehalten ist. Dein Desktop sollte komplett aufgeräumt sein. Es gibt auf Apple so eine Funktion, die heißt Stapel bilden. Da werden alle PDFs auf einen Stapel gezogen, alle Bilder auf einen Stapel gezogen. Und das ist sozusagen ein bisschen das, oder das, dafür wird ein bisschen aufgeräumt, aber auch das sollte eigentlich nicht der Fall sein, denn wenn du mal auf den Stapel klickst und dann auf einmal alle PDFs wieder auf dem Laptop erscheinen, dann hast du eigentlich das darunter liegende Problem nicht richtig gelöst. Sind. Sonst sorge einfach nur dafür, dass du immer nur mit den Dingen und den Dateien arbeitest, die du auch wirklich gerade brauchst und lösche die Dateien auch einfach, die du gerade nicht mehr brauchst. Denn sonst bist du irgendwann an dem Punkt, wo du hast, okay, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr alles aufzuräumen, weil ich jetzt 20 Stunden brauchen würde, um mal meinen ganzen Mist, den ich über die Wochen oder Monate angehäuft habe, einfach zu entfernen. Deswegen versuch oder setz dich einmal hin jetzt und räume mal deinen Desktop wirklich richtig clean auf und auch die Ordnerstruktur deines Laptops. Und dann befinden wir uns ja meistens im Internet hier, wenn wir ein Online-Business starten und hier können wir auf ein paar Punkte auch achten. Auf der einen Seite sollte es definitiv gut sein. Wenn du zum Beispiel ähm, Seitenblocker benutzt, wo du sagst, okay, das gibt's, ähm, da gibt es mehrere online, wo du jetzt eine bestimmte Seite nicht, ähm, nicht accessen kannst, wie jetzt Facebook von 8 bis 15 Uhr und dann von äh, 16 oder von 15.30 bis ähm, 18 Uhr kannst du zum Beispiel nicht auf Facebook. Freedom ist da eine Seite, die geht sowohl fürs Handy als auch für den Mac oder für, für, für Google Chrome einfach. Und das ist eine Seite Momentum ist auch ein gutes Plugin, so eine Chrome-Extension, wo wenn du auf einen neuen Tab klickst, oben nicht direkt die zehn Felder an oder die zehn Internetseiten aufgepoppt kommen, die du sonst immer anklickst, sondern da kommt einfach gar nichts und dann wirst du nicht auch da wieder in Verführung geraten, weitere Tabs wieder oder weitere Dinge wieder anzuklicken, die du, die du sonst öfter anklickst, vielleicht jetzt irgendwie Sportschau oder was auch immer. Das wird dann alles sozusagen überblendet mit einfach einem schönen Bild. Das sind ein paar Sachen. Auf der anderen Seite natürlich auch, ähm, ja, Adblocker das ist auf jeden Fall auch eine wichtige Sache. Und dann letztendlich zum Beispiel ähm, noch Hide halt YouTube Recommendations. Das ist auch ein Plugin für YouTube. Das ist natürlich auch ganz gut, dass ich jetzt das gerade sage, hier wäre ich ein YouTube-Video aufnehme. Ne? Aber das ist ein Plugin für YouTube, wo dann wirklich nur das YouTube-Video, dir angezeigt wird, was du, auch, ähm, was du auch wirklich schauen willst. Das heißt, wenn du auf YouTube auf dem Startbildschirm gehst, siehst du oben nur die, die, die, die YouTube-Suchleiste. Da kannst du dann gezielt wirklich genau das angeben, eingeben, was du auch wirklich suchst. Klickst dann auch nur da drauf und siehst dann auch nur das Video und da wirst du nicht dazu ähm, verleitet, dir irgendwelche Videos, die immer rechts angezeigt werden, anzuschauen, wo man dann irgendwie bei, bei ganz, ganz komischen Videos bei YouTube landet, landet, wenn man sich 20 Mal da durchgeklickt hat und noch so eine Stunde Zeit einfach vergeudet. Ne? Und da musst du dir einfach auch da immer bewusst sein, was sind die Dinge die oder welche Dinge lenken mich hier ab oder wo jetzt hast du dich selber, äh, wenn du irgendwie mal Dinge machst, die du eigentlich jetzt gerade nicht tun solltest. Und das sind schon mal ein paar Tipps, die dir dabei helfen können, einfach ein aufgeräumteres Umfeld zu haben, sowohl physisch wirklich vor Ort, als auch in der digitalen Welt auf dem Laptop. Und das ist nicht nur produktiver, sondern du fühlst dich auch einfach besser, wenn das Ganze aufgeräumt ist. Du kannst mir nicht erzählen, oder, wenn, dein, wenn dein Zimmer unordentlich ist, wenn dein Bett nicht gemacht ist, wenn du 20, 22 Tabs offen hast, dass du dich wohlfühlst und dass du produktiv arbeiten kannst und deswegen spreche ich es an. Oftmals geht es auch einfach nur darum, Bewusstsein zu schaffen für die Dinge, denn natürlich kann ich dir hier nicht alles mit an die Hand geben, eins zu eins, aber wenn du jetzt weißt, okay, ich einfach mal äh, jetzt, jetzt oder ich, ich nehme diese Sachen einfach mal bewusst jetzt wahr, dann kannst du die auch wirklich ändern im Umfeld und auch noch äh, das Ganze auf viel, viel mehr Dinge implementieren, als, äh, die Punkte, die ich, als nur auf die Punkte, die ich jetzt gerade hier angesprochen habe. Das waren so mal ein paar Punkte, die ich dir einfach mitgeben wollte, denn ich weiß, viele sind zu Hause, viele haben einfach ein beschränktes Umfeld, gerade in dem sie sich aufhalten und das müssen wir trotzdem noch so effektiv wie möglich nutzen können, um natürlich uns von den Leuten abzusetzen die einfach gerade die Zeit nicht so produktiv nutzen. Denn wenn wir vielleicht ähm, allein 50% mehr Produktivität dadurch rausholen können, bauen wir unseren Vorsprung, den wir anderen Leuten haben, unseren Konkurrenten, wem auch immer, was auch immer für ein Businessmodell du machst, immer halt weiter aus. Falls dir das Video gefallen hat, falls du mehr Themen zu, oder, oder Infos zum Thema Unternehmertum, Amazon FBA, generell Amazon Business haben möchtest, dann lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Aktiviere diese kleine Glocke, abonniere den Kanal und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.